Peter Folge, Inselbrauerei. Heute jaulen die Wölfe. Die Brandenburger Wölfe, wir beide. McHeule, ja. <lacht> Heute gibt es das feinste Baltic Double. <lacht> Grüße an Daniel. Wir haben schon zwei davon getrunken, von dem Geschenkpaket hier. Normalerweise ist es das so, dass ein Geschenk Freude machen soll. So, wer können wir jetzt dazu nehmen, mehr sagen? Weil andere wäre nicht mehr jugendfrei. Schöne Grüße, Daniel. Da sind zwei Wölfe drauf, das kann doch gut sein, oder? Jetzt sind Wir, wie wir heulen, ja. Ja, der eine weint und der andere jault. Ja. Würde ich jetzt aus Erfahrung sprechen, würde ich sagen, wir lassen es und packen es weg. Also aber Zur Verteidigung muss ich sagen, die Biere hier, die kriegen immer vier Punkte. Das ist die maximale Punktzahl bei Auspacken und Wegpacken. Oder wegpacken. Also, das Aussehen von der Flasche ist immer sehr hervorragend. Oh, diesmal ein dunkles. Ja, jetzt halt sieht so Kaffee-Schokoladig aus. Das ist, als wenn man als wenn einen Kaffee sehe, oder Cola? Cola ist schon mehr Cola. Schwudelt irgendwie gar nicht. Oder man sieht es nicht, weil es so dunkel ist. Ich habe eine Hüterung. Ich, mein, ich guck mal noch mal eins hinein. Na ja. Das ist ja, ja. Guck, Glasstärke 10, oder was? Das sprüht nicht. Ja. Das ist schon Schal. <lacht> Komm aus der Flasche schon Schal. Perfekt zu würzchen, Käsesorten wild lamm steak pflaumenkuchen Trinkst du beim Kaffee auch immer Bier? Wie, wie sieht das aus für dich? Zwei, wenn überhaupt. Warte, warte. Wart, ich hab, ja, so zwei ich hab mich gerade verguckt. Prost. Prost Inselbrauerei. Prost. Ja, ich wie ein Schwarzbier. Auf jeden Fall. Das schmeckt bestimmt besser wie die anderen. Oh, oh. was ist denn das? Das ist doch verbranntes Holz, oder? Oh, nee, tut mal leid. Boah, nee, Alter, komm, hör auf. Trink mal noch einen Schluck. Das ist wie verbrannt. Ich möchte nicht. Das ist brutal. Ich möchte nicht mehr. Nee, das ist wirklich. Vielleicht machen wir erstmal eine Pause. Ich würde auch sagen, wir sehen uns in zwei Monaten wieder. Ja. Die Leber muss ich erstmal in der Reha mit der Leber. Du, ich weiß ja. doch schon, warum hier die, der Ole Wolf, der, der jault hier. Das ist kein Wunder. Weil er nicht damit kriegt? Ja. Ach, komm mir auf! <lacht> Schluss. <lacht> Also, okay, also ähm. vom Hören sagen und vom äh, direkt unter vier Augen sagen gibt es Leute, die, die finden das lecker. Ich weiß, ich wahrscheinlich war es nicht explizit genau das Bier, sondern äh, was aus der Reihe. Oh, Alter, drei Aber, oder vier? Ach, null, Alter, ey, komm, nee, ich komme. <lacht> das ist schon besser als das davor. Nee. Findest du nicht? Alter, ne. Einen Punkt gibt es wenigstens. Ja. Blech! Solch schranziges Zeug darf den Edelnamen Bier nicht. Gebe dein bedauernden laut ja okay Kunt und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, machen wir mal, natürlich mal Bier. Also, wem es schmeckt, also für mich schmeckt es so richtig verbrannt. Das ist wahrscheinlich diese schokoladige Note mit dem bitteren. Das finde ich auch lecker, oh. diese Schokoladige Note. finde ich auch viel noch lecker. Nee, ja. was betritt ist ja nicht würzig, ja. Siehst du diese Schokolade, die würzige? Ja, würzig hat. Alter, das, das, das, also, das schmeckt für mich wie wirklich verbrannt, ja. Also echt brutal. Achso, ähm, was gibt's es denn demnächst? Als nächstes leckeres. Münzow? Nein, Nein, aus der Box dann. Doch, das, das wird besser. Wenigstens eins, da gucken wir hier gute, gute Hoffnung. Jüte, richtig gut. Werft doch mal Rinder in eine Box. <lacht> Bestimmt das, oder? Das mit, nee, das mit dem Büffel nicht. Oh Gott! Recht bitter, total trocken. Wie heißt das denn? Halbwürzig? Oh nein, Alter. Baltic Farm. 6,5 Prozent Baltic Farm, ja. Das trinkt man dann als nächstes Mal. Also Leute, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich das nächste hervorragende Video von uns nicht. Ja, liken, teilen, kommentieren. Und Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal so, so ein Bier getrunken und kann ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es denn euch so geschmeckt hat. Genau, ihr könnt uns ja beschimpfen. Macht von mir aus. Also, bis einer demnächst. Ja, haut rein. <lacht>